Schönen guten Tag, mein Name ist Bettina Kokampo. Ich darf seit zehn Jahren unser wunderschönes Heilbronn als Stadtführerin repräsentieren. Wein ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor hier bei uns und deshalb befinden wir uns auch heute auf dem Weinpanoramaweg von Heilbronn. Den gibt es schon seit Ende der 90er, der 80er Jahre und ist ins Leben gerufen worden von dem Verkehrsverein Heilbronn. Und zwar hatten die sich... Zu so eigen gemacht, dass man doch tatsächlich den Wein der Bevölkerung und unseren Gästen noch ein wenig näher bringt. In der Zwischenzeit ist immer wieder so ein bisschen was dran erneuert worden und jetzt erstrahlt er tatsächlich in seinem ganzen Glanz. Sie können hier 24 Informationstafeln auf diesem sechs Kilometer langen Weg oder Sie begegnen Ihnen und können dort erkennen, wie wird der Wein gebaut, äh, angebaut, wie ähm, äh, wird, wird der Wein gepresst, was sind Schädlinge. Es werden ganz bezaubernde Dinge über unseren Weinbau erzählt. Ich kann Ihnen sagen, es dauert 100 Tage von der Blüte bis zur Lese. Oder aber auch unsere Weingärtner müssen 18 Mal ihren Rebstock umrunden, bis sie tatsächlich ihren Wein ernten können. Was der Verkehrsverein auch gemacht hat hier am Weinpanoramaweg 2014, waren 230 Rosensträucher gesetzt. Das ist nicht nur lieblich für unser Auge, sondern das hat tatsächlich auch eine historische Bedeutung. Und zwar haben die Weingärtner früher die Rosen vor die Rebstöcke gesetzt, weil sie von der Vegetation ähnlich sind. Aber der Mehltau an der Rose früher zu erkennen ist. Das heißt, wenn die Rosen vom Mehltau befallen waren, dann wussten sie, holla, jetzt können wir mal ganz schnell noch agieren und unsere Trauben vor dem Mehltau bzw. die Reben vor dem Mehltau schützen. Und es gibt noch ganz viele andere nette Dinge, die Sie hier auf diesem Weinpanoramaweg finden können, unter anderem viele Bänke. Das ist ja ganz nett, weil man sich mal ein bisschen hinsetzen kann, einen wunderschönen Blick über unser Heilbronn schweifen lassen kann. Das heißt, über die Landschaft, Sie können sehr weit gucken, aber auch viele dieser Bänke haben kleine Geschichten. Es gibt zum Beispiel eine Bank, die ähm, eine Tochter ihren Eltern geschenkt hat, damit sie immer, wenn sie auf diesem Weg spazieren gehen, sich hinsetzen können und dann ihre Heimat betrachten können und vor allen Dingen das Haus, in dem sie wohnen. Also mit anderen Worten, man kann Geld spenden und sich diese Bänke erwerben oder man kann auch generell Bänke kaufen, sie hier niederlassen. Alle haben kleine Geschichten. Sie können hier einfach wunderbar die Seele baumen lassen. Ganz besonders gut können Sie das auch seit dem letzten Jahr, von Juni bis Oktober. Hier hinter mir ist unser neues Wengerter Häusle. Das wird von der Weinvilla, das heißt, von denen, ähm, die dort zusammengeschlossen sind, die 14 Weinbaubetriebe von uns bewirtet, immer an den Wochenenden. Dort gibt es hiesigen Wein natürlich, immer vom jeweiligen Weingärtner, aber nicht nur das. Sie können auch eine Wurst oder ähm, vielleicht ein Schmalzbrot dort erwerben, können sich hier niederlassen und können die wunderbare Abendsonne oder auch die Nachmittagssonne genießen. Also das ist wirklich sehr schön. Wenn Sie unten am Weinpanoramaweg anfangen, dort steht eine der größten Weinpressen, die es in Deutschland zu besichtigen geht. Die ist relativ einmalig, in Deutschland es gibt nicht mehr so viele, mit einem 13 Meter langen Pressbaum. Sehr Bundesbad zu betrachten. Und was dort unten auch beginnt, ist die Kunst. 2005 sind nämlich auch verschiedene Kunstgegenstände und Kunstskulpturen hier am Weinpanoramoweg platziert worden. Dort unten finden Sie gleich die erste. Und was ich Ihnen noch sehr ans Herz legen kann, sind natürlich die Wengerter Häuser. Eins davon, ein historisches, noch von 1888, ein Steinhaus. Und Sie glauben es oder nicht, da ist sogar ein kleiner Festsaal drin für bis zu 20 Personen, denn früher sind hier legendäre Feste gefeiert worden in unserem Wartberg. Das eignet sich als zauberhaftes Fotomotiv, sowohl im Winter als auch im Sommer. Auch das ist immer ein Weg wert. Genau, ich kann Ihnen diesen Weinpanoramaweg natürlich super empfehlen, weil Sie ihn jederzeit alleine unternehmen können. Schöner ist es aber, wenn Sie uns mitnehmen. Das kann ich Ihnen sagen, denn wir können Ihnen vielleicht noch so ein bisschen mehr erzählen. Und was wir auch machen während so einer Führung auf dem Weinpanoramaweg, wir reden nicht nur vom Wein, wir probieren ihn auch. Ich glaube, das ist vielleicht was, was noch so ein bisschen das Ganze aufwertet. An verschiedenen Rebstöcken bleiben wir stehen und probieren den hiesigen Wein. Es ist übrigens auch so, dass Sie unterwegs an ausgewählten Weinreben erkennen können mit Schildern, um was für eine Traube es sich dort überhaupt handelt. Wir hier in Heilbronn, der Trollinger, sind natürlich Rotweinregion überhaupt. Aber der Samtrot, das ist eine Mutation aus dem Schwarzwiesling, wurde bei uns im Heilbronner Weinberg entdeckt. Und nicht zuletzt ist Heilbronn die älteste Weinstadt Württembergs. Das wird im Lorscher Kodex 766 urkundlich erwähnt, denn dort ähm, gab es eine Schenkungsurkunde. Also Sie sehen, der Wein ist wirklich sehr, sehr bedeutend hier bei uns. Ich möchte Sie ganz herzlich hier begrüßen und würde mich freuen, wenn Sie mit uns auf diesem Weinwanderweg eine wunderbare Route machen. Als ganz kleiner Tipp nebenbei, Sie können übrigens auch aus der Stadt mit dem Hop-on-Hop-Off-Bus Richtung Wartberg bleiben, können hier vielleicht eine Pause machen und auf den nächsten Bus warten, können hier ein wenig entlang flanieren. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, unseren Weinpanorömerweg zu erlangen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß dabei.